Einen bist du bereit? Da, da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Oh, Was ist jetzt mit dir los? Große Güte. Keiner okay, hier. Ja. Schnell, Eiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Okay, ja, ich gucke schon, ich gehe schon an der Runden. So, durch die Link oder wo, wo sollen wir hin? Okay, hier. Männertoilette. Äh, äh, äh, äh, äh. Ähm, Ich wollte nicht. Ähm. Sorry. <lacht> ich will ein bisschen Chaos machen. Das ist Wahnsinn. Wenn das wir mit sind, wir tot. Pass auf, beiden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheiß. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Ich will mit ihnen da vielleicht hingehen. Bringt das was mir durch? noch kommen nicht. Hier vielleicht die Treppen hoch an den ersten Stock. Da wollen wir hin. Wahrscheinlich geht die Treppe hoch. Das ist doch ein Porträt. Das ist das Richtige. Was machst du denn? Jetzt such das Büro mit dem Porträt des Scheichs. Du bist ja schon. Beeil dich. Mir geht es langsam richtig schlecht. So, ich finde ich, dass es hier schlecht geht, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie, man raus, wie, wie ich rauskomme, aus dem, ähm, wie komme ich aus dem Scheichskörper raus. Ähm. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein das Bild zu bewegen. Und schreibt ständig. Hier. Hier könnte ein Scheiter sein. Oh, ein Scheiter. Ich einfach mit der Hand des Scheiß. Die sagen nur Sein oder so. Es geht nur um die eine Akte hier. Okay, nicht bewegen. Ach Scheiße. Scheiße, dein Events. Was sie blutet ja. Was ist denn auch so? Scheiße. Wird sie schaffen? Ich muss ja auch mal ein Mädchenklo oder was. Oh nein. Ich probiere. Sehen Sie... Ich kann nichts tun, um ihm zu helfen. Viel Glück. Scheiße Mann. Ich will sie auf, auf, auf, auf, aufhalten. Die Papiere. Ich weiß man, wo ist sie hin? Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Freischaltung, Besitz, greifen, das Spiel Okay. Mission abgeschlossen. Okay, 98%. Müssen abgeschlossen, Besitz angriffen. Und jetzt gehen wir ohne Besitz angreifen. Ah ja, ohne den, ohne den Wir hätten auch hochschweben können, und das ohne den Scheich zu machen. Okay, es einen unentdeckten Weg. Mission abgeschlossen, nur mit, Sch mit Scheich. Okay. 16 Prozent. Die Party. Nason, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jolie, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst euch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid, das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na geh schon. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten das wird dir gefallen. Keine Sorge. Geiles Geschenk für eine. Alles wird gut gehen. Kinderparty. Ich bin dann im Fünfter. Viel Spaß. Kommt bestimmt zu Baden. Welches 10- oder 11 jährige Kind. Mies nicht gerne, Edgar Allen Poe. Ähm... Vierspielstörung. Jodie, komm rein. Hey. hey Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jodie, nicht zu so schüchtern. <lacht> hey, Jodie, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich, ich gut, bin weg, kümmer nicht. dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Was ist denn hier? Das ist doch. Jodie ist wissen. doch. So ist... Fehl, hey Leute, 12. Die sind doch eher 15, 16. Einheit Die paranormale die eine, Abteilung. Was treibst du da? 15-16. die anderen sind doch uh -huh. Was treibt sie? Sie um sind doch deutlich älter zieh. Küche wohl kaum. Ah, hier, äh, wo bleibt die Musik? Bin dabei. Oder so steht unter meinem Bett seit einer Woche. Wir zusetzen, Meine oder? Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten total genial. Jodie, du auch eins. Wüsstest du was? Ja klar. Gräbelsch. Hey ich verschluck dich nicht. Es hat da jemand davon. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Versucht nur cool zu sein. Und nichts zu machen. Und setzen Und zuschauen. Ja, ähm, was anderes kann die hier irgendwie nicht wirklich. Ähm um. Hi Hi, ich bin Matt Jolly, um. oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer Klar Wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kenne ich nichts. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in, in London, aber seit zwei Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? New York? Mann, ah, ich liebe New York. Das ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich, kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann. Ich bin blöd. Ich hoffe, ich hab die ich hoffe du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Oh. Nein, ist okay. okay. Okay. Was langsames. Willst du mit mir tanzen? Auf gar keinen Fall. Ich kann das wirklich nicht... Ach, schon okay, ich ja, kenne das auch nicht so richtig gut, also. Dieser oh. schmierige Typ. Er hat doch Nein gesagt. Er hat gesagt, das ist ganz nicht gut. Aber. Okay. Äh. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Danke. Ist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Ich hatte gute Absichten, aber... Ich weiß nicht. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Vielleicht hat er Gutes vor, ja. Leute, Leute! Warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Bestimmt eine Super-Idee. Das ist die Idee. Nein, mit nein. der Knaller. Ich... Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody, Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody, Dann zeig doch mal nein. was. Nein. Das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Ich ich kann nichts Besonderes. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und, ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Sie ist ja auch so eine... Ich weiß nicht. Obwohl der Kuchen ja. hat Zeit. Ich mache erst Geschenke auf. Das Geschenk wird trocken. Ja. Mhm. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein ich mich nicht genau, was nicht. ich wollte. Dann kann deine Mom ihre behalten und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. <lacht> mein zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Hm. Was ist das? Ein altes Buch. Schließlich scheußlich. Das ist echt ein Dichtband von Edgar Allan Poe. Wer mag das Edgar nicht? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. <lacht> <lacht> nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Du musst doch nicht so undankbar sein. Und Bagert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh. Und wer hat also, hier versucht? Ich wollte Wie sie gar nicht hier? einladen. Meine Mam hat mich dazu gezwungen. Ja, oh oh. Das ist eine Schlampe und eine Hexe noch dazu. Ach du Scheiße. Irgendwas mit ihr. Na Kreis. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Macht sie euch. Ach du Scheiße. <lacht> das läuft ja <ihr> sehr gut. <lacht> Nein, oh, bitte, oh, Meisterin, der auf bin, Dunkelheit Bring uns deine mächtige Magie oh. Ich glaube, ja sehr gut Bitte, bitte, lasst mich, lass mich raus bitte euch, bitte lasst mich raus Bitte hast nicht noch Kuchen Bitte, ich will hier raus Bitte lasst mich raus, ich bitte ja, euch, bitte lasst mich, mich raus Oh Mann, die Arme. Und diese Drecksäcke. Hol mich hier raus. Bitte. Mach ich sofort. mal hier rein. Und hier was. Nein, können wir nicht. Wie schade nur die Musik ausstellen. Ne, kann man nicht. Schade. Ja, ich ich äh, äh, äh, äh, äh, äh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bin schon da. Gut noch meine Option. Ach komm, lass uns gehen. was? Wir so ist. wir gehen, wir, wir geben uns nicht auf deren wir gehen, wir nicht wir gehen, wir nicht wir Erwünscht. Okay. Nicht betrunken. Ja, besser so. Matt weggestoßen, Haus früh verlassen. Kräft verheimlicht. und zwei entdeckte Wege. Okay. 24% haben wir Haus früh verlassen. Wahrscheinlich hätten wir noch Rache nehmen können und dann hätten wir das noch später. Und dann gab es noch Racheweg und noch irgendwas anderes. Nur Matt gefeiert hätten wahrscheinlich. Ja. Erste Besprechung. Wir Ärger, also hör jetzt auf! Ja, ja! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na ja, komm, wer will dich sehen? Los geht's gut. Ich warte hier, schon. Können wir klopfen? Ne, können nicht. Ich will nur ein bisschen Ärger machen. Jodie, er wartet auf dich. ist aber noch eine Tür. Ich will nicht hier ist ein Punkt. Ich will. Schaut dann halt nicht. Aha. mal wechseln. So hier. Ja. Und dann gehen wir mal durch die Tür nach draußen. Können wir nicht. Hallo Judy. komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Okay. Ich schaue mich jetzt mal um ich nicht viel zum Umschauen ziemlich trocken die bücher ehrlich gesagt gelesen habe ich die auch nicht alle was ist mit dir liest du gern das hier nicht Ja, Steuerung. Dumme Maussteuerung. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Kannst dich setzen, wenn du willst. Na gut, setzen wir uns. Jody, mein Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Zumindest ein bisschen. Das kleine Mädchen halt. Ist er ein Geist? Ja. Weiß nicht oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt kannst du ihn äh, für mich malen zwei kooperan Ja. Und hier. So ungefähr. Stört sich, wenn ich ansehe? Also, dieses ding ist ein freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine schnur ist er jetzt gerade hier kannst du ihn bitten was zu machen Naja, macht nichts. Vielleicht später, wenn wir uns alle schon ein bisschen besser kennen, okay? Und hat er das da auch gemacht? Nein. Ja. Es waren die Monster. Oh, sie spricht. Ich weiß nicht, wie ich mit dir das spielen sollte. Ich habe so ein bisschen, ja, so kurz im ersten Moment, so die, die erste Begegnung ist so, ja, was soll man machen? Eigen gezeichnet, nicht gezeigt. Ja, als ob das so im ersten Gespräch so, was will der Mann von mir?